Ja Leute, es ist wieder Zeit für etwas ganz Besonderes und zwar ein weiteres Opening, und um genau zu sein, Battles of Legend. Ja, dieses Set, ich freue mich immer mega auf sie, denn hier ist immer sehr viel cooles Neues drin, aber meist auch älteres, also bekanntes schon. Und ähm, erstmal ich muss sagen, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr süß und ähm, hier auch noch. Ähm, ja, hier gibt es äh, auch neue Archetypes drin, ähm, wie man sieht hier halt ähm, Dino und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze einfach mal. Und gucken eben nach. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß, dass im letzten Set ähm, es auf jeden Fall Starlight Rares gab. Ich weiß nicht, ob hier jetzt Starlight Rares drin sind. Ähm, was ich aber weiß, dass hier Kristallungeheuer drin sind. Ich glaube, ähm, schwer, <lacht> schwer zu erraten. Und ich muss schon sagen, ah, ich, ich liebe es, ja, wenn es einfach verschiedene ähm, verschiedene Artworks hat. Guckt euch das an. Oh, Topaz, oh, Topaz Tiger ist ja mal... Anders hübsch. Uh, auch. Also sehr, sehr hübsch. Gefällt mir immer. Gefällt mir immer sehr gut. Aber ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Und wollen gucken, was wir eben ziehen. Wie immer, ich muss es ja sagen, weil viele in den Kommentaren schreiben, warum weißt du das denn nicht? Ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set. Und wir fangen an mit den ersten Karten, wo ich nicht Wusste, dass die hier drin waren an sich. Und zwar Kristallungeheuer und zwar die ursprünglichen. Ich wusste, dass die neuen hier drin sind. Ähm, aber eben nicht, dass eben hier die älteren drin sind. Dementsprechend, ähm, ja, scheinbar mammut ähm, Good old card. Ähm, Dann wir die nächste Karte. Insekt. Ähm, ja, hier gibt es eine Art Insekten-Archetype drin. Ähm, der eben drauf basiert auf äh, Stufe 3 bzw. Stufe 2. Ähm, ja, neu eben. Schwarzflügel ist hier drin. Jetzt fangen wir an. Jetzt fängt es schon an, was ich nicht weiß. Okay, Schwarzkrügel ist hier drin. Erstmal hier alles in Ultraware und die Kamera möchte mal wieder nicht Scharf stellen. Ich glaube, ich muss einfach nicht ran. Ähm, ja, alles in Ultraware ist natürlich immer hübsch. Ähm, ist natürlich dementsprechend auch ein raritäts ähm, Und wir haben hier äh, Regenbogenbrücke. Regenbogenbrücke natürlich auch passt. Ich glaube hier... Und da ist das Erste. Da ist das Entweder... Es heißt, entwickeltes Kristallungäuer-Bärenstein-Mammut. Okay, es sind also quasi offiziell die Weiterentwicklungen. <lacht> sind natürlich auch ähm, von Effekt her zum Teil stärker. Obwohl natürlich, wenn du ein Kristallungäuer-Deck baust, ähm, auf jeden Fall auch ähm, eben die Älteren brauchst. Also es reicht nicht einfach nur, die Neuen hier zu spielen. Das reicht eben nicht. So, es geht weiter. Stohrnege. Okay, ähm, hier gibt es ein äh, Golem-Archetype drin. Schwarzflügel. Super. Ähm, wie gesagt, es gibt einen Archetype drin eben. Was ist denn heute mit der Kamera los? Also da kriege ich ja schon hier wieder. Ähm, ja, ein Golem-Archetyp ähm, basiert auf Link ist sehr interessant, ähm, gerade weil es auch mit Cybers Erdemonster zu tun hat, beziehungsweise Cybers Link-Monster zu tun hat. Äh, Finde ich sehr gut und sehr interessant. Ähm, wenn ein Effekt aktiviert wird, der Schaden zufügen würde, stattdessen hält dein Gegner Schaden. Okay, ist ein Counter gegen Schadenkarten. Kristallung ist auf vier Pegasus, natürlich. Good old. Und, uh, Nummer 100 ist hier drin. Das ist interessant, wusste ich auch nicht. Nummer 100 hier drin, finde ich super. Finde ich super, Nummer 100, nehmen wir mit. Ja, wie gesagt, wir haben hier Ultra Rares und Sigil Rares. Und ähm, ich muss sagen, Sigil Rares, wir können es euch nochmal angucken, äh, sieht hier schon sehr hübsch aus. Also der Effekt ähm, ist, glaube ich, sehr gut vergleichbar mit immer, wenn es äh, äh, quasi Packs gibt. Ähm ich komme auf den Namen jetzt nicht, aber ähm, die Packs, wo ähm, so Special-Karten sind, also so Special-Packs immer. schwarz und, uh, Royal Stride. Da muss ich mir was zu sagen. Also tut mir leid, heute ist die Kamera ganz wild. Ähm, Royal Stride, ähm, das ist eine neue Karte eben natürlich zu Ritter, äh, Ritterin der Königin, Ritterin des Königs und Ritter des Buben. Ähm. Und da gibt es auch noch ein Monster zu. Und damit kannst du es halt rufen mit der Zauberkarte. Und die finde ich sehr interessant, weil sie vom Effekt per se ziemlich strong ist. Aber wie wir drin, natürlich, die finstere muss dazu sein. Diddy Crow? Okay. Ähm, Diddy Crow möchte auf dem. Heute ist echt anders. Ähm, Diddy Crow. Ja, warum nicht? Äh, warum nicht? Nehmen wir mit. Und. Oh! Oh, Verdammnis, Kaiserdrache! Ah ja, okay, auch unerwartet, wusste ich auch nicht, auch drin. Nett, nett, nett, nett. Nehmen wir doch alles, nehmen wir doch alles mit. Dimensionswürfel, sieht ein bisschen aus, als ähm, würde man, ich weiß gar nicht, wie es heißt aus einem Anime, äh, spielen. Du kannst halt hier was nehmen, was Würfeln enthält und dementsprechend dann adden. G-Golem, ich habe gesagt, G-Golem ist ein Archetype, Cybers Erde und ist eben auf Link basierend, was natürlich sehr gut ist. Schwarzflügel, auch sehr nett. Und, uh, okay. Ähm, hier haben wir eine neue Fusion, die sehr interessant ist, weil sie eigentlich einen sehr strong Effekt hat. Und vor allen Dingen vom Effekt her was Besonderes hat. Und zwar erstmal Beschwörung: ein, ein Lichtkriegermonster der Stufe 5 oder höher. Ziemlich simpel. Ähm, und ein Erdekriegermonster. Soweit, so gut. Ähm, und jetzt hat er folgenden Effekt. Und zwar... Wenn er ein Monster angreift, was keine Sterne hat, also Link-Monster, Exit-Monster, ähm, dann macht er doppelten Schaden. Er selber hat 3.000, was schon ordentlich ist. Ähm, finde ich interessant, dass sowas eben drin ist. Und Urweg-Ritter ist eine Secret-Rare. Okay, okay. Okay, finde ich interessant. Ist halt für Earth, also für Erde, Maschine. Ist ähm, gut, cool. Eine Secret-Rare. Sieht hübsch aus von Artwork her. Sehr hübsch aus. Ooh, oh, die Kask. Nein, hier sind nicht die Chaos-Karten. Chaos-Dedalus. Super-Karte. Finde ich gut, dass hier drin ist. Donnerball. Saphir-Pegasus. Kriegen wir das Playset noch voll. Drachenklaue und... Ja! Evil Twin ist hier drin. Okay. Evil Twin. Evil Twin, gerade mit Sprite auch. Ähm, jetzt natürlich ähm, hat nochmal noch mal seine Hochphase bekommen. Und ja, Reprint war nötig. Reprint ist da. Ich würde sagen... Sehr gut. Also, das freut mich. Also, wirklich. Also, Evil Twin, also, man, man hat, hat darauf gewartet, aber es war eben nicht sicher. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass hier wirklich gefühlt komplett ähm, Schwarzflügel nochmal drin ist. Also, wirklich komplett Traumhai. Traumhai? Ah, ja, genau. Die war auch schon bekannt. Ähm, ich war gerade... Ich dachte gerade es wäre ein Hai, den wir noch nicht kennen, aber der war auch schon bekannt. Ähm, Seal. Ey, für jede gute Reprint-Karte folgen. Und oh, Topas, Digga. Ich hoffe, wir ziehen nochmal den, äh, den Originalen. Ich würde gerne nochmal vergleichen. Ähm, den neuen und den alten. Weil ich finde, ich, ich meine es zumindest, deswegen will ich auch nochmal sehen, nicht, dass ich ähm, verwechsel. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Okay, äh, wir haben Dice Dungeon. Ähm, es ist auch in der Anlegung. Und ja, wir können hier eben ähm, würfeln. Und dann können wir ATK erhalten oder verlieren lassen. Feld sieht sehr, sehr interessant aus. Man nimmt jetzt hier eben aus dem Anime äh, Dungeon äh, Dice Dungeon und ja macht sie als Karten. Warum nicht? Regenbogenbrücke, Topa... Oh, da haben wir ihn. Okay, ich wollte nochmal gucken. Ich muss sagen, der Originale sieht stolz aus, kann man eigentlich sagen? Stolz aus. Und der Neue sieht halt eigentlich wirklich... Ähm, ja der, der hat auf jeden Fall Lust. Der, der hat auf jeden Fall Lust. Ähm, ja, das ist äh, Ninjutsu, ich habe gesagt, eben mit ähm, ja, mit Level, mit Stufe 4 oder niedriger, aber es soll letztendlich auf Stufe 2 hinauslaufen. Ähm, why not? Oh. Uh, Artemis. Äh, der Secret Ray effekt ist so hübsch. Und ähm, die Kamera möchte den Secret Ray effekt nicht. Sehr nice. Super, finde ich gut. Ähm, spielen wir ja in die ein oder anderen Invoke-Deck. Durchaus. Ähm, oh. Okay, Celeron Grade hat hier auch Karten drin, Kettenkobold in Ultra, nehmen wir mit, Oh, ja klar, also wenn Schwarzflügel, dann bitte auch ein Panzermeister, Chaos-Volküre sind hier alle Chaos-Karten, ist hier auch Chaos-Space drin, müsste ja dementsprechend auch Chaos-Space drin sein und Tunumblättern. oh mein Gott, alle aus Thun-Chaos, es sind alle Karten aus Thun-Chaos hier drin, oh, das ist doch, das ist doch schön, alle Karten aus Thun-Chaos sind hier drin. Das, das, das ist wirklich schön zu hören. Das ist wirklich schön zu hören. Ja, schöne Anime-Karte. Schwarzflügel. <lacht> also, es sind auch wirklich Insekten. Also, ich muss sagen, dem muss ich nachts nicht begegnen. Und nochmal ein tiger Haben wir schon zwei. Aber dass hier einfach alle äh, Toon-Chaos-Karten äh, drin ist. Nice. Oh, der Toon, okay, ja. Ist ist, ist, ist, hier wirklich drin. Alle Toon-Karten sind hier drin. Äh, nochmal. Boah. Dann neue Moftronisch-Karten. Hier drin sind zwei oder drei neue Moftronisch-Karten. Ähm, ja, vor allen Dingen, die Zauberkarte ist eigentlich ziemlich gut. Ich hoffe, wir ziehen die noch. Und Thun <lacht> glänzender Soldat. Perfekt. Tun, wie gesagt, anscheinend hier komplett drin. Also jetzt, ja, ist klar. Also die Chaos-Karten sind hier drin. Tun ist drin. Mm -hmm. äh, ja, und Blackwing. Wie gesagt, ganz viel Blackwing. Ähm, interessant. Amethystkatze. Dann nochmal Dimensions. Und nochmal Nummer 100. Nett. Nehmen wir mit. Ich frage mich gerade... Warte. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich würde mich freuen, wenn ich noch... Ähm, Hallo? Bitte zurückgehen wieder. Hier. Hallo? Ähm, wenn wir noch ein bisschen äh, Evil Twin sehen würden. Wäre sehr, sehr hübsch. Oh! Ähm, na gut, man muss natürlich sagen, buntäugig. Ähm, es gab eben, ich habe äh, eben auch schon gehabt hier, es gibt auch neue, ähm, ja, kunsthörkumpel karten Dementsprechend passt das natürlich auch, dass eben hier der hier drin ist. Der Adler... Uh, oh, Spielmarkensammler. Immer wenn eine Karte, die natürlich nicht verkehrt ist, wenn Spielmarken irgendwie relevant werden. Und, oh, Stego, er sieht so gut aus. Stego. Oh, Stego. Okay, neuer Dino-Archetype. Ähm, die Karten sehen alle so gezeichnet aus, was ich sehr feier von Artwork her. Ähm, leider gibt es bisher nur drei Karten. Ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr noch. Ähm, ja, der searcht eben Themen, eigene Zauber und Fallen. Nice. Ähm, ja, und es gibt halt noch einen Tyrannosaurus Rex quasi. Der auch äh, ziemlich cool ist. Der sogar ähm, sich selbst ähm, rufen kann, quasi als Quick-Effekt, was ich sehr nice finde. Aber wie gesagt, kommen wir vielleicht gleich noch zu... Ähm, wenn dieses Secret ist, dann muss der, der, der Tyranno ja auch ein Secret sein. Hübsch. Ich will, ich will jetzt... Okay, ich habe gesagt, ich, ich... Patch Patchwork. Natürlich, wir kennen Kobold, passt. Nummer 2, wie gesagt, Ninja, Insekt, Rang 2, habe ich ja gesagt... Ähm, da basiert ein bisschen eben das Thema drauf. Ne? Wir wollen halt eben da rein. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? P äh, pl pl Plunder Patrol? Plunder Patrol? Äh, Rüste nur ein Plunder Patrol. Warte, so könnte es aussehen. Ähm, Rüste nur ein Plunder Patrol im Monster, die gerade aushält, 500 DK, zählt keine Gegner, hier für keine Effekte wählen. Nice, du kannst diese Ausrüstungskarte Karte auf den Feld legen, bestimmt ein Plunder Patrol Monster. Selbe Einschränk wie ein Monster aus dem Friedhof oder im Friedhof als Spezialsturm Extra Deck. Dann nimm das Monster, das gerade ausgerüstet war. Und wusste, okay, jetzt ja, ist es tip top. Nice. Oh, eine Gegolem-Karte. Und ich hab's gesagt: Gegolem. Es ist sogar das Gute, es ist das Kristallherz. Ähm, weil sie sagt folgendes: Und zwar, sie kann einmal pro Spielzug ein Erdemonster. Ne, warte. Du kannst äh, diesen Effekt einmal pro Spielzug Erdemonster. Wo war das denn? Du kannst, genau, <lacht> gleich das erste. Wenn man immer versucht, man soll die Karte einfach von vorne lesen. Und zwar, du kannst ein Erde-Link-Monster in den Friedhof wählen, beschwörst eine Spezialbeschwörung in diese Zone. Äh, in deiner Zone, auf die diese Karte zeigt. Das heißt also, wir können hier ein beliebiges, hohes Link-Monster link, ja, link -Monster spezialbeschwören, äh, was im Erde ist. Kann sehr gut sein. Die Karte von zwei Cybermonster, perfekt für alles, was mit Talker, ähm, was mit ähm, Adagnister, nett. Oh, die nächste Golem-Karte passt ja. Er ist ähm, quasi ein Extender, denn er ermöglicht es uns, eben ein Erdemonster, äh, was man normal beschwören oder setzen kann, vom Friede Spezial zu beschwören. Das heißt, wir können quasi theoretisch sofort in Link 2 gehen. Okay, was Schrecken ist hier drin? Ganz wild chaos -Raum in Secret Rare. Es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Es war ja klar, dass die Karte jetzt hier drin ist. Aber sie sieht so hübsch aus. Ja, ich bin schon super zufrieden. Es ist wieder... Wenn man nicht weiß, was man sieht. Es ist wirklich, Es ist wirklich der Hammer. Das ist eben die Feinkarte für den neuen Dino-Archetype. Und Chaos-Schöpfer. Ebenfalls das Secret Rare. Sehr, sehr, sehr hübsch. Weil da geht's hier. So. Da haben wir. Ah ja genau, Amazonisch ist ja auch eben drin. Schwarzflügel, Rubinkerfunkel und. Oh, Kokemiro. Nett. Nehmen wir mit. Interessant. Also, ich bin bei einigen Karten wirklich überrascht, wie zum Beispiel den Kreis. Warum haben wir hier den Kreis drin? Keine Ahnung. Äh, Ausrüstungskasten. Falls, ein, äh, falls du ein Monster kontrollierst, du kannst zwei Ausrüstungskammern unterschiedlichen Namen vom Deck vorzeigen. Dann bestimmt der geht natürlich eine und den, den zugefügten zusätzlichen restlichen unter dein Deck. Ach, krass. Equip Search. Okay, das ist interessant. Uh, Amethystkatze. Sehr hübsch. Wirklich sehr, sehr hübsch. Finde ich super. Uh, nochmal die Falle. Amazonisch. Amazonisch. Ziel nochmal. Und. Oh, das erweckt Erinnerung. Ach ja, Blackwing mit dieser Karte. Einfach nur zu schön. Ein paar Packs haben wir noch. Äh, uh, noch sechs Stück in der Zahl. Wir mal gucken, ob wir noch die ein oder andere Überraschung ziehen. Also, ich, ich packe das nicht richtig gut weg. Es rutscht immer wieder runter. Kristallschädel. Nice. Himmels und wieder die Fusion. thun hier, Ja, ist ja klar. Und... Ich bin immer wieder überrascht, was hier kommt. Einfach Fusionsschicksal. Ey, in Secret, sehr hübsch. In Ultimate Rare, aber auch sehr hübsch. Also OTR aus dem OTS-Pack. Sehr, sehr hübsch. Dann haben wir hier Blackwing Rider. Diddy Crow, die zweite. Was Gutes. Da haben wir fast das Playset komplett. Ähm, und wir haben nochmal ein G-Golem. Ähm, ja, wie gesagt, ne, ist ein G golem getail Passt natürlich Link 3. Ich habe es ja schon gesagt. Der andere hilft dir quasi automatisch eben in äh, Link 3. Von Link 2 in Link 3 zu kommen, dementsprechend passt das natürlich dass das Deck-Thema ebenfalls ein Link 3 macht. hat. Also, ganz gut. Man muss auch sehen, allgemein Erde, Cybers, Link, ähm, da ist was möglich, sag ich mal so, ne? Äh, Apparatenkiste, das ist die, Appara äh, die moftronisch karte die, die, die heißt zwar selber nicht ähm, Moftronisch, aber diese Karte wird immer als moftronisch karte behandelt. Bedeutet also, die ist quasi searchbar. Und äh, du kannst drei Zehnmarken raufpacken, 1 ein Zählmarken entfernen, um ein Monster zu beschwören. Stufe 1, 0, 0, Maschine Erde. Ist natürlich perfekt. Wenn der Token aber auf dem Feld ist, darfst du nur Synchro-Beschwörung durchführen. Passt natürlich eben zum Archetyp. Dementsprechend ähm, ganz passend natürlich. Drangklau ne? und oh, Chaos Base. Die zweite. Oh. Okay, ich will noch drei. ich Ne, komm. Mir ist jetzt alles egal. Ich will einfach Chaos Base das dritte mal ziehen. Komm, bitte. Komm, bitte. Chaos Base, bitte die dritte. Patchwork, auch Supercar natürlich. Oh, beiden einen, okay. Nein, Nummer zwei. Okay, komm, komm, komm. Chaos Space. Bitte, gib mir Chaos Space. Ich will Chaos Raum haben. Ich will ein Playset haben. Bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja, das ist auch die lustigste Fusion überhaupt. Ähm, komm, bitte. Bitte. Oh, buntäugig. Okay, buntäugig, wie gesagt. Muss ja hier, hier quasi drin sein. Ähm, weil eben buntäugig Support ja auch drin ist. Und jetzt Chaospace. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, Chaospace. Mm. Das wäre so schön, Golem. Amethystkatze. Blackwing nochmal. Und Rubika-Funkel! Schade, ne? Da, okay, da. Wenn man zu viel will, ne? Wirklich, wenn man zu viel will. Schade. Wir haben auch wirklich nicht ähm, die passende Karte hier zugezogen. Hätte ich gerne gehabt. Aber naja. Ähm, ja, wir haben ähm, Ruminka-Funke, Chaosraum zweimal, leider nicht dreimal. wie gesagt, die neue Golemkarten sind sehr viel versprechen. Äh, finde ich sehr interessant. Ähm, lässt sich auf jeden Fall machen. Fusionsschicksal. Okay, unerwartet. Ähm, Schwarzflügel. Hier ist halt wirklich viel Schwarzflügel drin. Ziel ähm, haben wir hier drin. Wie gesagt, die neuen, Kukumiro. die Chaos-Karten sind ja alle drin. Dementsprechend dann auch alle. Stego. Ich finde die so cool. finde so cool. Dann natürlich auch eben alle tun karten wie gesagt, allein hier, also ihr seht ja schon, ne, alle drei. Dann eben, wie gesagt, die neuen Kristallungeheuer Dann auch nochmal äh, Artemis. Sehr gut. Chaos. Äh, Uhrenwerk. Wie gesagt, neue Karte, neue Fusion. Auch interessant. Äh, hätte ich jetzt nicht gerne To Evil Twin. Freue ich mich wirklich zu so die Crow. Und Nummer 100 nochmal. Und eben das Mammut. Ich würde sagen im großen und ganzen ich kann auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Ja, Leute. Das war jetzt das Spezielle. Vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze hier eben früher öffnen durfte. Äh, freut mich wirklich sehr. Ähm, hat mir sehr gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber für euch jetzt, ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.